Erklärung des universellen Liebegeistes bezüglich Leserfragen Immer wieder stellen Liebetröpfchen Leser an den Künder geistige Fragen, die sie noch im Herzen spüren, damit er für sie beim universellen Liebegeist eine Antwort erbittet. Leider kann er nur ab und zu den geistig erwachten, wissensdurstigen Menschen ihren Herzenswunsch erfüllen, weil er sich am Tag nicht andauernd im Inneren beim Gottesgeist aufhalten kann, denn er möchte neben seiner himmlischen Heilsplanaufgabe auch noch sein privates Leben freudig führen und das ist aus himmlischer Sicht sein gutes Recht. Er möchte für seine privaten Interessen auch noch einige freie Stunden zur Verfügung haben und nicht nur stundenlang das göttliche Liebewort aufnehmen, das er aber nach einiger Zeit immer wieder herzlich gerne in sich hört und niederschreibt. Dafür werden die aufgeschlossenen Liebetröpfchenleser sicherlich Verständnis aufbringen. Ab und zu ist er jedoch bereit, bestimmte geistige Fragen dem Liebegeist zur Beantwortung zu übergeben. Wenn die Erklärung bisher noch nicht in einer Botschaft angesprochen oder nur kurz erwähnt wurde, da diesen noch nicht tiefgründig beschrieben werden konnte, weil der Künder hierfür geistig noch nicht reif genug war oder zeitlich keine Möglichkeit fand. Seine Teamfreunde und er sammeln die Fragen der Liebetröpfchenleser und danken ihnen für ihre geistigen Anregungen. Die Antworten des universellen Liebegeistes können dann so manchem Geistig Suchenden eine zusätzliche Hilfe auf seinem inneren Weg zur Vergeistigung und himmlischen Rückkehr sein. Diese Möglichkeit der Weitergabe himmlischen Wissens ist auch in seinem Sinne für die Menschen und ihre Seelen. Vielleicht verhelfen die göttlichen Kurzbotschaften, die manche geistige Berichtigungen und neue Denkanstöße enthalten, dem einen oder anderen geistig suchenden, herzensgüten Menschen und seiner Seele zu einer größeren Übersicht über das diesseitige und jenseitige Leben. Wenn dies der Fall ist, dann verspüren sie mehr Freude und Einsatzwillen und wollen herzlich gerne in die Richtung des himmlischen Evolutionslebens geistig umdenken. Wer das anstrebt, der wird sich in der Verwirklichung seines neuen Wissens aus der himmlischen Quelle viel leichter tun. Dann hat er die Möglichkeit, uns, seinen ewigen himmlischen Geschwistern wieder einige geistige Schritte ohne Fanatismus näher zu kommen. Das wünschen euch Sehnen vom Herzen der universelle Liebegeist und alle reinen himmlischen Wesen. Diese Kurzbotschaft übermittelte ein himmlischer Lichtbote nach göttlicher Weisung.